Sei rücksichtslos und lass dir vom Partner nichts gefallen. Würde keiner sich trauen, als Rat hier zu verbreiten. Aber was bedeutet, achte mehr auf deine Bedürfnisse und weise Ansprüche deines Partners zurück, denn sie sind toxisch. Zumindest ihr Partner wird die zweite Formulierung so interpretieren wie die erste. Wenn er dann den gleichen Rat für sich in Anspruch nimmt, kommt es schnell zu einer Rüstungsspirale. Das Schlimmste dabei, beide fühlen sich in ihrem Verhalten von den Ratschlägen in den Medien unterstützt und haben keinen Zweifel, in ihrem Handeln berechtigt zu sein. Dadurch entsteht wenig Bereitschaft, gemeinsam mit dem Partner kreative Lösungen für ihre Differenzen zu suchen, mit denen beide glücklich werden können.